Das ist nicht gut, wenn du dich hier so über mich über, über meine, mein Gebrechen, weißt du, lustig machst. Das ist ja. eine ernstzunehmende. <lacht> ja, wie sagen wir Männer immer so, das ist eine Erkältung, daran kann man sterben. DRW verstehe. Dein Podcast im recording Block Mit Björn und Jonas. Ich habe witzigerweise gestern Abend die Tagesschau nicht bei uns im Wohnzimmer geguckt, sondern in meinem Studio. Warum? Weil ich es konnte, im, ich war zu spät dran und äh, die Kinder haben schon das Finale von Germany's Next Top Moppel geguckt. Und. Ähm, das ist doch jetzt neu irgendwie da bei Germany's Top Model, ist doch jetzt auch mit Menschen, die tatsächlich einigermaßen normal aussehen, ne? Ja, ist ein Alibi. Aber äh, zurück zur Tagesschau. <lacht> ähm, hab ich Habe ich mir also die Tagesschau bei mir im Studio angehört und da unter Studiobedingungen und gehört, wie viel Raum die drauf haben. Hört man nämlich, wenn man im Wohnzimmer sitzt, hört man das gar nicht so. Ja. Aber wenn du dir die Tagesschau mal so im trockenen Studio also oder über Kopfhörer anhörst, dann hörst du erstmal, die haben ja auch Kugelmikrofone, so wie wir hier auch. Ja. Hörst du erstmal, wie groß der Raum drumherum ist und dass die Kugel natürlich nicht aus ihrer Haut raus kann, war sehr faszinierend. Ich meine, die sitzen halt da auch in so einem, in so einem Riesenbunker dann. Ne? Also, ja, das ist so ja auch mehr, so ein Fernsehstudio ist ja mehr eine Lagerhalle als. Äh, ja ich, ja, ich hätte eigentlich immer gedacht, dass, es, dass das eher trockener wäre, das Signal da, weil es halt ein Studio ist. ne? Also ja, das, da, man macht ja auch Raumakustik und so weiter, aber nee, äh, das war relativ nass. Aber wie gesagt, im Wohnzimmer fällt es dir nicht auf, weil das Wohnzimmer ist ja eh selber nass. Und äh, sogar Kopfhörer kann ich also jedem mal empfehlen, das zu machen. Mal einfach zu hören, einfach um, um sich auch mal locker zu machen. Ne? Weil wenn ich Podcasts zum Beispiel mische, dann habe ich auch so eine so eine Nassigkeitsgrenze, wo ich dann denke so wie wie nass darf das Signal wohl sein irgendwie Nassigkeitsgrenze ja weil die Podcasts werden ja immer irgendwie in unzulänglichen Räumlichkeiten aufgenommen ja, das stimmt. nahezu immer ne ja. und äh, und da halt zu gucken okay wie viel an natürlicher Räumlichkeit ist denn eigentlich erlaubt muss es wirklich trocken wie Tonstudio sein oder wie nass darf es sein ja. und da hilft die Tagesschau auf jeden Fall als als Justierung so ungefähr Gut. ja weiß ja Referenz <lacht> Ja, Jonas, äh, schön, dass du da bist. Oh, du klingst ja begeistert, lieber Björn. Ich fange mal direkt an, wo wir jetzt hier schon sind. Also ich begrüße alle Zuhörer hier an den Empfängnisgeräten und äh, freue mich, hier zu Gast sein zu müssen im Storia Mastering Studio an der Seite von Leutnant Triefnase, dem äh, de, der goldenen Nase von holtweg <lacht> möchte ich heute mal sagen. <lacht> Der Mann, der den Heuschnupfen erfunden hat äh, und das heute mit Kaffee ausgleichen möchte, ich hab Björn Schlüter, Ich habe ihn, hab ihn gepachtet auf jeden Fall. Aber vielen Dank für die Einladung, Björn. Sehr ich gerne. ich habe vergessen wegzuräumen. Unsere quarkbällchen tüte Jawohl. mache ich jetzt noch mal eben. Es sind noch drei Stück drin. Möchtest du noch eins? Nee, ne? Gerade Später. Gerade nicht. Ich habe beim letzten Mal, als wir vor laufender Kamera ein Quarkbällchen gegessen haben, <lacht> Habe ich mich doch sehr gewundert, wie kacke man aussehen kann. <lacht> ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Wir müssen dringend einen Quarkbällchenmann finden, der kleinere Quarkbällchen macht, damit man die nicht abbeißen muss. Die sind nämlich riesig. Aber jetzt räume ich die mal zur Seite. Klingelingeling. Hier kommt der Quarkbällchenmann. So hat so. sich übrigens der liebe Kollege Jonas Wagner auch eben direkt nach Öffnen der Tür vorgestellt. Das Problem ist bei mir, wenn ich einen Ohrwurm habe, dann habe ich den für eine Woche. Ach so. Brauchst so. du ich weiß sofort einen. Ich weiß exakt einen und mit dem quäle ich meine Mitmenschen auch immer. Oh je. Wenn die sagen, oh, ich habe einen Ohrwurm, hier ein sehr anfällig. Neun. du bist da also sehr anfällig, dann spare ich mir das jetzt. Okay, aber vielleicht als Erheiterung der Podcast-Hörer und Hörerinnen am Sonntag. Es gibt, es gibt ein, ein dreisilbiges Wort, das so automatisch in jedem sofort einen Ohrwurm auslöst. Das okay, macht komm. den Song nicht besser. Hau raus. Atemlos. Siehst du, hat schon funktioniert. Du hast sofort, es ist nicht der beste Song der Welt, also einer der erfolgreichsten auf jeden Fall. Also auch wirklich sehr geschickt gemacht. Aber es ist, du brauchst nur drei Silben zu sagen und jeder ist sofort und auf vier Wochen abgemeldet, irgendwie weil, das erwischt dich bei der Kartenarbeit. Ist aber auch geschickt gemacht, ne? Ist ein Dreiklang, der runtergeht. Also kein Dreiklang, sondern sind aber drei Noten, die direkt aufeinander folgen. Und dann erst das erste richtige Intervall. Das heißt, das Ding ist singbar von vorne bis hinten. Und wenn du mal erfolgreiche Melodien anguckst, keine großen Intervalle. Ja, das stimmt. Außer bei genau. maya hi, maya <lacht> Wie hießen die denn nochmal? <lacht> oh Gott, was war das denn nochmal? Aus Rumänien <lacht> kamen die oder so? Ne? Ja, das Schlimme ist, dass sie den jetzt auch wieder neu aufgelegt haben, wie übrigens auch weitere Hits wie zum Beispiel ähm, Forever Young. Ja. Es ist, ist ja auch nicht tot zu kriegen. Habe ich mal eine Pop-Punk-Version oder gemastert. Oder Narcotic? Ja, ich kenne ja den Produzenten von Narcotic. Ja. Ja, du kennst den? Ja, äh, genau. Der äh, ist Geschäftsführer vom oh, Audio Drive Studio mhm. in. Wie heißt denn das nochmal? Lieber Tim, falls du zufällig diesen Podcast hören solltest, äh, dann ja. äh, schreib mir. Nein, Quatsch. Ähm, in der Nähe von Hoffenheim, ähm, also Hoffenheim ist ja ein Kaff, ja. durch den Fußball äh, genau. bekannt Groß geworden. Ja. Und wie heißt die Stadt eigentlich? Dann die große da? Mit S. Stuttgart? Nee. Nee, das ist schon ein bisschen zu Sinsheim. Weit weg. Sinsheim. Sinsheim. So, so Stuttgart, Audio Stuttgart. Drive Studio, genau. Und der ja. Tim ähm, hat zumindest äh, war... Gitarrist bei, äh, Liquido, so ich, ja, der genau. Die, äh, Band. Also, wenn er da nur halbwegs mitgeschrieben hat und in den Credits auftaucht. Der kommt vor Lachen vermutlich nicht in den Schlaf. Ganz genau. <lacht> dann hat er im Keller wahrscheinlich einen Elefanten, der die Kohle platt tritt, oh. Es gibt ja keine, keine drei Monate vergehen, wo nicht irgendwo zumindest dieses, dieses Synthesizer-Theme aufgenommen wird oder der Text aufgenommen <lacht> wird oder so. Es ist ja immer irgendwo taucht ein neues Remake auf. Und anscheinend scheint die Jugend auch nicht satt zu werden an diesem Song. Nee, der Song funktioniert ja, ich meine, du als alter Tanzmucker, du kennst es ja auch. Der, die Nummer funktioniert eben auch seit, äh, wie alt ist der Song? Ja, 20 Jahre. Ja, es gibt aber einen anderen Song, der auch sehr erfolgreich war und auch mhm. nicht kaputt zu kriegen wird, äh, ist aber zum Glück nicht gecovert wird. Nämlich? Le Tree. Was? Lemon Tree. <lacht> auch nicht kaputt zu kriegen. Und auf jedem Stadtfest wird die Band, die Lemon Tree gespielt hat, Fools Garden mit all ihren Hits aufgefahren. Heute Headliner Fools Garden mit all ihren Hits. Von Lemon Tree über, äh, bis äh, Lemon Tree. Ja. So, in der Akustikversion, aber immerhin. Langsamer, ja? vielleicht auch ein ja. Aber da wäre mir die Variante, also das ist auch so ein Song, äh, der Lemon Tree kriegst ja auch kaum aus dem Kopf, wenn er einmal gelaufen ist. Vor allem diese eine Stelle, wo da mit die Glasflasche runtergefallen ist. Ja. Wir haben die damals gespielt mit der Band. Und zu der Zeit haben wir schon äh, mit Samplern gearbeitet auf der Bühne. Mhm. Das heißt, es war immer ein Riesenspaß am Abend. Ich habe den Sampler geladen, immer dieses eine Sample mal auszutauschen. <lacht> das heißt, wir kamen an die Stelle, wo das Glas runterfällt. Und normalerweise programmiert war halt ein Glas, das dann da auch runterfällt. Und ich habe mir dann hin und wieder mal einen Spaß gemacht und einen anderen Sound da reingebaut. Was weiß ich. <lacht> Ich. Ja, Pupslaut geht ja immer. Ja, Und alle haben auf der egal. Bühne immer gespannt darauf gewartet, welchen Sound Was er wohl kommt eingebaut hat. <lacht> <lacht> ah ja, mit Samplern, da konnte man schon viel, viel Unfug anstellen. Blöd war nur, wenn der Strom ausgefallen ist auf der Bühne. Das heißt, der Sampler musste neu geladen werden. Wo Livebands ohne äh, Sequenzerunterstützung und ohne Sampler einfach direkt weitergespielt mhm. haben, mussten wir erstmal musste ich erstmal fünf Minuten Sampler laden. Und ich war noch in der guten Lage, weil als ich den Sampler bedient habe, da war dann eine Festplatte eingebaut, der mhm. gute AKS 1000 mit einer 340 Megabyte Platte drin. Me war mega teuer. Ähm, mein Vorgänger. Der musst du noch von Diskette reinladen hm. und deswegen <lacht> lieber lieber Micha äh, an dieser Stelle meinen Respekt nochmal, äh, dass du das immer gemacht hast. <lacht> ich war sehr glücklich, das nur über Festplatte machen zu müssen. Es gab zu der Zeit noch keine USVs, also Unterbrechungsfreie Stromversorgung. Ja. Du die? Das ist also ich würde mein Studio nicht mehr ohne Unterbrechungsfreie Stromversorgung betreiben, weil wenn der Strom ausgeht und der geht natürlich immer in den undenkbar ungünstigsten Momenten aus. Und dann kommt ja immer der erste Gedanke, wenn der Strom ausfällt. Habe ich vorher auf Speichern gedrückt? Wann habe ich das letzte Mal <lacht> gespeichert? Wann, ja. Genau. Der USV, egal wie alt die ist, gibt dir zumindest drei Sekunden Zeit einmal kurz Steuerung s zu drücken oder Kommando S auf dem Mac, hm. damit du wenigstens einmal abspeichern kannst. Und eine USV, die hätte ich damals auch gut gebrauchen können, weil da wäre der Sampler einfach durchgelaufen. Ja. Außerdem hat eine USV den großen Vorteil, wie auch ein, ein Stabilisator übrigens, den jeder im Studio haben sollte, ein Stromstabilisator, den großen Vorteil, dass die ähm, Überspannung abfängt. Mhm. Das heißt, ja. Überspannungen schießen dann quasi nicht ins Gerät rein. Ist uns noch nicht mal auf der Bühne passiert, da ist ein Blitz ins Zelt eingeschlagen und äh, der örtliche Elektriker hatte vergessen, den Erdungshaken einzuschlagen. Mit anderen Worten der E4 von meinem Kumpel Uwe, der übrigens äh, gestern 60 geworden ist, Glückwunsch hm. nochmal an dieser Stelle lieber Uwe. Happy Birthday. Ähm, äh, der E4, der, äh, der Sampler, der Emo ja. E4, war Schrott. Wir konnten also nicht mehr weiterspielen, haben dann unter, unter Hochdruck noch ein Ersatzgerät besorgt. Es war 1. Mai und ich hatte zu der Zeit die Finger an der Gitarre und habe zwei Wochen lang zwei taube Finger gehabt. Der kleine und der Ringfinger auf der rechten Hand waren tatsächlich taub durch diesen und ich bin also zum Glück, stehen geblieben, es ist nichts Schlimmeres passiert irgendwie. Mm -hmm. Aber da ist der Blitz ins Zelt eingefahren und dann gab es richtig Kasala. Eieieiei. Wie gesagt, alles nur, weil der Erdungshaken nicht drin war. Ja. Ne? Und das war echt, das war weit weg von Spaß. Aber wie gesagt, ne, USV ja. hätte zumindest da die Geräte gerettet. Wäre zwar die USV drauf gegangen, aber die 60 Euro, ja, die sollte man, ja. man eigentlich haben. Ne? Und im Studio ist es halt auch wirklich praktisch. Ne? Also ich habe äh, vor allem bei mir alles an der USV dran. Das heißt, wenn ich mein komplettes System starte, dann drücke ich einmal an der USV den Startknopf. Dahinter ist dann der Stabi. Das heißt, ich habe eine doppelte Stabilisierung: einmal durch die Batterie. Das ungern, aber ich glaube. Jeder hat deine Liebe zu dem USV verstanden. Ja, aber ich habe doch noch zehn Minuten Nein. zum Thema. Nein. Wir müssen uns die Redezeiten besser <lacht> einfallen. Okay, also so viel zu meinem Plädoyer <lacht> für die USV auf der Bühne, wenn man noch mit Samplern arbeitet. Äh, vor allem, wenn die keinen flüchtigen, wenn die einen flüchtigen Arbeitsspeicher noch haben. Äh, und sonst, sonst hat man ja heutzutage eigentlich. Äh, macht ja heute eh keiner mehr. Die, äh, die, äh, alle Laptops, die, ne? Genau, die sitzen da mit ihrem, mit ihrem MacBook oder, oder Laptop ja. halt auf der Bühne. Ähm, und selbst da äh, dann über MIDI gesteuert oder was auch immer, ne? also... Ähm Faszinierend, wir haben damals noch mit Minidisc gehandhabt. gearbeitet ja. teilweise, wir haben dann die Sampler und die Sequenzer rausgeschmissen und haben dann quasi Vorproduktionen gemacht auf Minidisc. Mhm. Das Problem bei Minidisc war, das ist zwar so ein optisches Medium, aber da ist ja so ein, so ein Schieber, da ist ja wie eine CD in mhm. einer Hülle, ja, quasi, ja, ja. Ne? das heißt, dieser Schieber geht zur Seite, der Laser kann lesen. Das Problem ist nur, in einem Zelt, in einem Festzelt, ist die Luft so spackig, dass wir irgendwann die, die Minidists nicht mehr gingen und dann haben wir die mal aufgemacht, mal reingeguckt, da war richtig Griesgnabbel drauf, so richtig ekliger, mhm. mit dem Ergebnis, dass wir dann uns so Reinigungszeug besorgt haben, ja. indem wir dann die Minidists so regelmäßig <lacht> sauber machen mussten irgendwie und noch Reservedists dabei hatten und was nicht alles irgendwie. Und das wurde ja dann zum Glück durch Rechner abgelöst, ja, die dann tatsächlich genau. auf der Bühne mit den neuen MacBooks da... Das ist ja äh, mittlerweile auch tiefenentspannt. ne? Gibt es äh, eigentlich noch MIDI-File-Anbieter, so wie früher? Gibt es noch ja, ich Workstations, schon. die von MIDI arbeiten? Ja, Weil ich Heutzutage denke kommt doch eigentlich viel aus dem Rechner, oder? Aber ich denke schon, wenn ich, wenn ich an die Leute denke, die wirklich ja auch mit den, mit den Workstations live spielen, also name it, keine Ahnung, das ist jetzt nicht so meine Abteilung ähm, irgendwie, aber ich kenne noch viele halt so in dieser klassischen Tanzband, Tanzmusik Richtung, die noch auf Basis von irgendwie MIDI oder so mit Sicherheit arbeiten. Also der Vorteil ist ja, es ist deutlich flexibler als fest aufgenommenes Audio, ne? also ja zum kannst einen du das Arrangement hast, flexibel ändern. Ne? Aber du musst dich halt mit deinem Gerät eigentlich ein bisschen auch auskennen ne und daran scheitert, bisschen, es, ja. Ja. scheitert es irgendwie, finde ich, ganz, ganz häufig, wo man denkt, also gerade aus, äh, aus der Zeit, wo ich halt viel live gemischt habe, mein Gott, ey, wenn dann jedes Mal das Halbplayback playback auf einer komplett anderen Lautstärke beziehungsweise Lautheit und Lautstärke Los, sag das böse Wort. Bedienungsanleitung. Ja, <lacht> genau. Wo ich dann auch mal sag mal, kannst du nie mal einfach deine Dinger alle auf die gleiche äh, äh, Lautheit äh, oder eben, ja, sehr sind ja MIDI-Files, also auf die, ja. auf äh, zumindest dann grundsätzlich äh, auf eine Velocity oder so, das hat nicht funktioniert, da half dann nur noch der, der Limiter im Zweifel, der dann ja. äh, dafür gesorgt hat, äh, dass den Besuchern dann nicht alles ja. weggeflogen Hab ist. Ich habe eine Live-Veranstaltung gehabt, da, äh, da ging es um Akustikaufnahme, äh, also Sänger mit Akustikgitarre mhm. und der relativ unerfahrene Tonmischer stand jetzt am Mischpult irgendeine so digitale Konsole, wo mhm. du also jetzt nicht direkt Zugriff auf irgendwas hast irgendwie und äh, immer wenn es ein bisschen leiser wurde, dann kam so ein mhm. nach oben. Mit dem Ergebnis, dass der Kollege dann den, den Low-Cut reingedreht hat und die Stimme und die Gitarre sehr dünn wurden und ich nur da gesessen habe und gedacht, es ist der Kompressor. Es ist nicht der Equalizer, Es ist der Kompressor. Mach den Kompressor einfach ein bisschen weniger, weil der zieht den Sheet hoch und nicht. Ja, hat er nicht. Aber so hat auch keinen gestört. Also Ach der, mein Gott. Naja. Ja, Live-Kompressor ist, ist, ich weiß, ich habe noch nie live gemischt. Ich weiß nur, dass der Kompressor live äh, Schwierigkeiten machen kann, wenn man ihn übermäßig einsetzt, wenn er, wenn er Sachen hochzieht. Aber auch da live ist, ist noch viel viel wichtiger, was vor dem Mikro auch stattfindet ja. als im ja. Studio. Im Studio haben wir ja die äh, ist ja der Vorteil, dass du äh, dann den Sänger nach Hause schicken kannst und irgendwie dich zur Not zwei Wochen einsperrst und irgendwas daraus <lacht> versuchst zu drehen, äh, was du gemacht hast. Live ist halt genau. live zack, ist live, vorbei. Genau. Ne? Das heißt, ja, aber sind wir im Studio nur um Unzulänglichkeiten der Künstler auszubügeln? Aber also, ähm, ja, sind wir sind wir natürlich nicht, aber ähm, leider ist es oftmals genau das, ne? also dass ja, man der, der, äh, liebe André, Entschuldigung, der liebe Andreas hat mir neulich äh, geschrieben, äh, auch groß an dieser Stelle nach ähm, Hamburg an Andreas, der mir schrieb, dass für ihn auch das Wichtigste ist, was vor dem Mikrofon stattfindet naja, und er sagt, äh, dass, dass er eine Produktion erstmal damit anfängt, dass überhaupt erstmal der der äh, tonale Sweetspot von Sänger oder Sängerin herausgefunden wird. Also wo fühlt der Sänger sich mhm. am besten? Weil es kann teilweise, habe ich bei mir auch schon festgestellt, dass ich einen Song singe und der ist ganz okay irgendwie. Aber wenn ich einen ganz Ton höher singen würde, dann komme ich zwar obenrum nah an meine, an meine, an mein Limit, ja. aber ich habe insgesamt mehr Output und so weiter. Und Er sagte, wir haben teilweise ein, zwei Tage, die wir nur herausfinden, wo ist der Sweet, Speed, Sweet Spot. Dann erarbeiten wir das Playback nochmal neu und dann gehen wir überhaupt erst an die Aufnahme. Ja. Ich meine, das ist natürlich Luxus, ne, so zu arbeiten, aber vom Zeit und Ansatz, Geld halt, ja, aber ne? vom Ansatz ja eigentlich richtig, weil wenn du, wenn du sagst, ich möchte eine professionelle Aufnahme haben, dann musst du auch mit professionellem Anspruch rangehen. Ne? Klar, aber ich meine, das ist ja ein Thema, worüber wir irgendwie äh, auch oft sprechen ne <lacht> äh, äh, und uns natürlich auch oft Gedanken drum machen, aber wir können es ja auch nicht ändern, ne weil die Leute äh, in ihren künstlerischen Schaffen, sage ich jetzt mal, ja oftmals, äh, wie sagt man das, äh, entweder festgefahren sind in einer gewissen mhm. Richtung, weil das habe ich immer so gemacht oder da fühle ich mich wohl oder wie auch immer, oder eben auch gar nicht den Anspruch selber haben. Das ist auch ein Problem. Ja. So, ja, warum? Ich habe doch alle Töne zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle getroffen. Genau. Ja, aber deswegen ist ja klingst du nun mal trotzdem nicht wie, keine Ahnung, XY, auch wenn du alle Töne und alle Rhythmen richtig, richtig performst. Ja. Das ist ja nun mal die Stimmfarbe, was natürlich viel mit der Range auch zu tun hat mit dem Mikro, mit dem Raum, mit dem Equipment natürlich auch zu tun hat. Ähm, ne, da sind wir wieder dann auch bei dem Thema großes Studio, ja, nein, was ist der Vorteil? Ja, die haben halt vielleicht fünf, sechs, sieben Mikrofone, wo man tatsächlich mal jeder hat bestimmt schon mal so ein Bild gesehen, irgendwie wo hinter der Glasscheibe äh, dann <lacht> jemand steht und äh, sieben verschiedene Mikros dann da hängen oder ja. vier oder fünf. Ja, ja, und die werden nur um herauszufinden, ne? was jetzt für den Song für, oder für den Sänger halt gerade passend ja, ist. Ja, aber wenn ne? wir zurückbrechen auf das, was vor dem Mikro stattfindet. Ne? Letztendlich kann das ja jeder auf sich selber übertragen, hm. äh, herauszufinden, wo ist eigentlich der Punkt, wo ich am besten singe. Ich füge noch einen Punkt hinzu, nämlich den hour faktor Wenn nämlich jemand wie ich dabei ist, der ein Playback erstmal fertig macht und sich auch richtig wohl fühlt. Also mhm. ich, ich komme von der Musik und dann komme ich zum Schluss an Text und, äh, und Melodie. Ganz oft, dass ich Musik schon brachial fertig habe und sage, okay, alles klar, bis hierhin war gut. Und wenn ich jetzt noch vernünftige Melodie hinkriege und Text, dann wird es ein richtig guter Song. Ich kann es damit aber auch komplett versauen. Ja. Und wenn du dann natürlich feststellst, verflixt ich habe den Song zwei Töne zu tief angesetzt, weil ich halt als Gitarrist zum Beispiel gerne in E spiele oder in A hm. und ich hätte ihn aber besser in B spielen müssen oder in C, was auf der Gitarre nicht charmant zu greifen ist, im schlimmsten Fall, aber mich von der Performance her an dem Punkt bringt. Dann sitze ich davor, mache ich jetzt alles nochmal neu oder nicht? Und dann ist das so eine Pi mal Daumen Entscheidung zu sagen, Okay, mache ich mir die Mühe nochmal neu und ich kann mir gut vorstellen, dass eine ganze Menge Leute auch, vor dem Punkt stehen, selbst das heißt, wenn sie feststellen, hm, ich habe den Sweet Spot nicht erreicht, ah, das jetzt alles nochmal neu zu machen, die ganze Arbeit, die da reingeflossen ist. Und deswegen ist natürlich A, ein Produzent nicht zu unterzubewerten, weil der das mit dir erarbeitet, finde ich großartig und äh, vor allem auch, weil dann halt bevor der Song überhaupt fertig gemacht wird, solche Sachen schon ausbaldobert ja, werden. Aber quasi, ich meine, ja. jetzt kann sich natürlich nicht jeder für seine äh, Home-Studio-Produktion äh, irgendwie den Produzenten äh, äh, einkaufen oder sowas, ne? Aber ein paar ähm, Skills von denen aneignen vielleicht. Ja klar, ähm, halt einfach das zu hinterfragen überhaupt. Ja. Ich glaube, das ist einer der, der wichtigsten Punkte, was jeder selber kann. Also selbst wenn du der, der Artist, der äh, Produzent, der Mischer und der Tontechniker und was weiß ich nicht alles in einem bist, selbst dann kannst du ja einfach mal einen Take aufnehmen und kannst dir in Ruhe mal einen Zettel und einen Stift nehmen und dir vielleicht Gedanken machen, was ist denn holprig irgendwie. Ja, also ja. nicht es geht ja nicht immer nur um die Performance. Die Leute denken da auch viel zu sehr in richtig und falsch. Ja, ja ne? Tatsächlich ja. Irgendwie äh, die Intonation ist doch richtig oder, oder gut, also ich habe ja. den Ton getroffen äh, und er ist auch an der richtigen Stelle. Ja, aber ja. das ist ja nicht alles. Ne? Musik ist ja nicht nur rot oder grün, sondern Musik ist ja auch ganz, ganz viel äh, ja, was zwischen richtiger Tonhöhe und richtigen Rhythmus stattfindet, ne? Ähm, ja. Emotionen, ähm, dann auch vielleicht eine gewisse Art von, von Dynamik oder sowas. Ähm, und sich dann einfach mal hinzusetzen und wirklich mal zu hören, okay, was ist holprig, wo kann man vielleicht auch am Text noch arbeiten. Ja, vor allem ich Ganz oft schon erlebt, ja. dass man sagt, die eine Stelle, du singst es schön, aber da ist eine Silbe zu viel. Das, das muss raus. Da, ja. Ne? Das, das ja, aber was machst du da an der Stelle? Nimmst du die Silbe raus, suchst du ein Synonym, was vielleicht nur statt hm. drei Silben zwei Silben hat. Dann musst du ja noch aufpassen, wo ist die Betonung bei dem Wort. Ne? Oder Betonung auf der ersten Reim, Silbe, zweiten, äh, ne? dritten. Ja. Reim, ist dir Reim wichtig, ist Reim nicht wichtig? Ja. Paul, Paul Simon zum Beispiel, hörte viele Lieder von Paul Simon an, die reimen sich nicht. Das ist dem Sch Egal, ob sich das reimt, aber es fällt überhaupt nicht auf, weil es gar nicht, weil das sowieso so flüssig und so erzählerisch gesungen ist, dass du gar nicht mitkriegst, dass sich da was nicht reimt. Ja. Dahin gehen die Don't Nosen, die du gerade anhast irgendwie, oh, die okay, ganz oft Songs haben nach dem Motto, reim dich oder ich schlag dich, wo manchmal wirklich auch das mit dem Text, was du gerade gesagt hast, wo ich gesagt habe, oh, ah, das Wort an der Stelle, aber es sind halt die toten Hosen, ne? wohin setzt sich ein drei Tonnen schwerer Elefant? Ja. Wohin er will. Genau. Deswegen machen die das auch genauso, wie die das wollen. Und das ist auch sehr erfolgreich, muss man auch sagen. Campino hat jetzt neulich gesagt, dass er mit 70 sich nicht mehr auf der Bühne sieht. Die haben jetzt gerade, glaube ich, werden die alle 60 gerade. Ja, die haben jetzt äh, 40 Jahre Totenhof. Wahnsinn, ne? ähm, Ja, wie sagt man? Ja. Gefeiert. Ja. <lacht> Oder wurde jetzt auch viel ähm, geehrt äh, irgendwie in Spezialsendungen und Radio und so, habe ich gelesen. Genau. Ja. Bin aber leider noch nicht dazu gekommen, großartig den Geburtstag zu feiern und zu würdigen. Ja. Ähm, ich hatte genau. mal das Glück, den Ex-Manager von denen äh, kennenzulernen. Jochen Hülder heißt, heißt er, glaube ich. Äh, mit seiner Firma JKP Jochen. So, ja, ein ja, ja, kleiner ja, ja. Plattenbude. Shit, ja. Und der Jochen ist ja vor ein paar Jahren gestorben. Hm. Wir hatten ihn kurz vorher kennengelernt. Fantastischer Typ, wegen ganz gerader Typ, der auch immer von seiner Kapelle gesprochen hat oder von seiner Band. Ne? Hm. Also nicht von den Jungs, die er managt, sondern das ist ja so, so ein. Also halb sozialistisches Konglomerat, ja, irgendwie, ja. mehr oder weniger, irgendwie so eine Kommune in der Neuzeit, mehr oder weniger. Aber ähm, das war einfach wie liebevoll, der über seine Jungs gesprochen hat und mhm. gesagt hat, dass das auch mal wirklich nervig ist, wenn wenn du fünf verschiedene Meinungen hast und die irgendwie jetzt auf einen Punkt bringen musst. Klar. Aber das dann 40 Jahre erfolgreich durchzuziehen, also von daher an die Hosen nochmal hier unseren Hut, ähm, Ja, absolut. Ich bin ich mit allem einverstanden gewesen, was ihr auf Musik äh, gemacht habt, aber... Äh, das ist schon aller Ehren wert, was da wirklich an Karriere steht. Absolut, ja. absolut. auch äh, für, für viele äh, Generationen ähm, glaube ich auch durchaus eine, eine wichtige Band gewesen. Ne? Also ja. ähm, sei es vielleicht politisch für den einen oder anderen, gut, äh, so super politisch äh, waren sie mit Sicherheit. Na, aber sie, hatten, den, sie äh, hatten eine ganz klare Haltung irgendwie und, ja, und Haltung kannst du dir ja nicht kaufen. Ne? Haltung kannst du nicht kaufen und es geht ja auch nicht immer nur um, das vergessen ja viele, wenn man so dieses Thema, ähm, ob das jetzt Punkmusik oder was auch immer ist, das hat ja nicht immer nur was damit zu tun, ja. äh, äh, einen grünen Iro zu haben und irgendwie äh, das System scheiße zu finden, sondern es steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und ich, was ich sehr eindrucksvoll fand vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, vielleicht ist es auch schon, schon länger her, ja, ich sage jetzt mal grob vor zehn Jahren mhm. oder acht Jahren, ähm, haben die Toten Hosen ein Gemeinschaftskonzert gemacht mit dem mit dem Orchester der Robert-Schumann-Hochschule in ähm, Düsseldorf. Okay. In der Tonhalle haben die das, glaube ich, äh, gemacht in Düsseldorf. Tonhalle, nicht Turnhalle. Nee, ne? Tonhalle, Tonhalle, genau, so heißt die, äh, ja, äh, ja, das Konzerthäuschen ja, ja. da, mhm. ne, direkt am, am Rhein. Ähm, haben auch schon gespielt, sehr, sehr schöner Saal. Cool. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben die entartete Musik ähm, äh, Ach spielt. so, die aus dem, ähm, dem Nazi als entartete Musik. Genau, dargestellt da wurde, wurde ja sehr, sehr viel Musik dann eben äh, zensiert bzw. Ja. verboten. Ja. Gewisse Komponisten, äh, gut, da, ich denke, da brauchen wir nicht erklären, wo, äh, an welch, aus welchen Gründen das dann äh, so kam. Und äh, die haben dann wirklich ein ganzes Konzert äh, mit dem Orchester zusammengestaltet so. und. Ähm, da gibt es äh, dementsprechend eine, eine CD und es gibt auch so eine, eine DVD mit so ein bisschen Behind-the-Scenes. Mhm. Das äh, habe ich bei den Toten Hosen immer gemocht, dass die sehr, sehr äh, viel immer preisgegeben haben. Ja, auch ja. Bei, an, bei anderen Geschichten. Die, die haben Leute ja äh, ne? ultra viele DVDs oder früher VHS Sachen immer veröffentlicht, ja. irgendwie die Tour mit begleitet. Äh, diese, diese, ja, so eine Miniserie gab es auch mal irgendwie. Ähm, ich fand das immer sehr interessant, gerade so, wenn man selber dann äh, in dem in Alter war, wo man in der Band war und dann auch so Musik gemacht hat und so. Ich fand das immer ganz interessant äh, zu sehen, Ja, wie, wie läuft es denn bei denen ab. Natürlich wird auch nicht alles gezeigt und ja. mit Sicherheit auch viel davon gezeigt, was die Leute dann sehen wollen äh, oder so. Aber trotzdem, sie sind da immer sehr authentisch. Äh, geblieben. Ne? Ähm, Mir fällt gerade auf, dass es, dass, es, dass, es, dass es in diesen 80 er 90ern, in denen die Hosen da sehr erfolgreich mhm. wurden, dass es da den gleichen Beef-Battle mehr oder weniger gab wie in den 60ern schon. Beatles oder Stones? Ja. Hosen, oder? Die Ärzte. So. ja. Ich glaube, das, das haben die immer ganz gut inszeniert auch. Ich glaub, ja die natürlich, sich die sind, gar ja nicht, sind beide nicht doof. Die find, finden sich, glaube ich, gar nicht so doof gegenseitig. So wie die Stones äh, und die Beatles auch nicht. Genau, ähm, ich glaube, der wie rum war es jetzt? Das muss ich mal überlegen. Irgendwer, ähm, es gab so ein, so, ein, so ein Konzert gegen, was war denn das jetzt? Äh, gegen rechts, natürlich gegen rechts. Ähm, was war denn da letztes Jahr, vor zwei Jahren? Ähm, genau. gab es auch so eine Hetzjagd irgendwo, mhm. und dann nicht auch irgendwie Ausländer durch irgendeine deutsche ja. Stadt mal wieder. In Zweifel, ja. ja. Genau, und da gab es auch so ein Konzert und äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das war die Toten Hosen haben gespielt und einer von den Ärzten hat mitgespielt oder umgekehrt. Ja. Ja. Er hat so, so kleine Zeichen, wo man dann immer noch ein bisschen schmunzelt, wenn man so denkt, das sind ja alles ältere Herren dann jetzt ja, auch ja, ja. äh, schon die <lacht> aber nach außen hin äh, immer sich noch so ein bisschen als äh, äh, ja, inszenieren als große, als große Konkurrenten, die sie eigentlich überhaupt ja. nicht mehr sind. Die haben die alle ihre Schäfchen im Trocknen, waren. die, die noch, genau. nie waren. Also finanziell haben sie sowieso alle Schäfchen im Trocknen. Irgendwie künstlerisch haben sie auch, künstlerisch und erfolgsmäßig haben sie auch alles erreicht irgendwie. Ja, ja klar, aber ich meine selbst... treffen sie sich zweimal im Monat. <lacht> ja, zum Kegelclub wahrscheinlich. Ja. Aber äh, ich meine selbst die Beatles und die Stones. Da wurde ja immer von der Presse das reingehypt, mhm. aber wenn du, was weiß ich, wenn du dir äh, verschiedene Live-Konzerte von den Beatles anguckst, die vor Fernsehkameras ausgetragen wurden, da sitzt Big Jagger im Publikum im großen Studioaufnahmeraum 2 von Abbey Road, äh, damals noch EMI-Studio, da sitzen die halt mittendrin, weil die waren halt Buddies, die haben da zur selben Zeit Muppen Musik gemacht, gemacht. Ja. genau, nicht mehr und nicht weniger und deswegen kennen die sich auch alle und das finde ich dann schon... Ja, das, was die Presse dann einmal rein interpretieren möchte. Klar, die müssen ja auch irgendeinen Job haben, aber, ja. aber dieses, dieses Kreieren von irgendwelchen Sachen, weiß ich, es das heutzutage auch? Andrea Berg gegen Helene Fischer oder? Ist Andrea Berg noch? Äh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Man, müssen müsste sie auch nicht mehr wahrscheinlich. Ne, ist auch erfolgreich gewesen. Boah. Also bei Let's Dance war sie noch nicht, sagen wir mal so. Achso. Das kann ich zumindest bis hier. Obwohl, kein <lacht> oh gefährliches Halbwissen ist an dieser Let's, Stelle. Let's Dance ist ja äh, aber noch die Vorstufe zum, schon zum Dschungel. Nee, noch. Let's Dance ist tatsächlich, also da ja, möchte ich meine Lanze verbrechen. Ne? Ich habe so ähnliche Produktionen auch begleitet. Und das, was die immer sagen, die Let's Dance-Familie und so weiter, ne, dass die Produktion selber ist quasi ein drei- bis viermonatiges Bootcamp, ja. in dem diese Leute, die daran beteiligt sind, sowohl von der Produktion, also hinter der Kamera, in der Redaktion, von der Produktion bis zu den Leuten, die vor der Kamera stattfinden. Das ist eine Riesenfamilie, die wirklich in diesen vier Monaten so eng zusammenwächst, mhm. dass, da kommt kein Blatt dazwischen. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil ich eine ähnliche Produktion mal begleitet habe, dass wenn diese Reise zu Ende ist, dass das irgendwie so ist, als wenn du dir einen Finger abschneiden würdest, weil jetzt so eine Zeit endet irgendwie. Mhm. Und von daher ist Let's Dance. Also nicht vergleichbar mit dem Dschungel. Nein, das weil der, auch, bei dem, äh, ja, ja, also ich verstehe das schon, aber nicht die Idee kommt, liegt ja nahe irgendwie. Ne? Der Dschungel ist ja zehn Tage irgendwie da vor den Kameras, aber die sind schon sehr unter sich irgendwie und haben mal hin und wieder Kontakt. Und bei, bei dem äh, beim Let's Dance tatsächlich eine Riesenfamilie, nee. deswegen also. Ich das hab das so ein bisschen mitbekommen, äh, wie, wie der eifrige Podcast Zuhörer ja weiß, bin ich großer <lacht> Comedy Fan, äh, deutsche Comedy Fan. Und äh, in diesem Jahr war ja der äh, Bastian Bielendorfer bei Let's Dance genau. dabei. Und zwar und, erstaunlich lange. Genau, und ja. es, es, er hat ja unheimlich viel Kritik bekommen dafür, dass er halt weitergekommen ist. <lacht> also das fand ich dann schon immer sehr ja, geht suspekt. Nicht nur um die Leistung, ne? Genau, äh, er hat sich da mit Sicherheit, ich habe ich hab keine einzige Folge gesehen, also das... das äh, das äh, findet bei mir nicht statt, den TV-Sender gibt es bei mir eigentlich auch nicht programmiert, ja. äh, außer es kommt ein Länderspiel, äh, aber ähm, ja, ich habe es nur so ein bisschen über Social Media verfolgt, was was Basti Bielendorfer da so äh, äh, gezeigt hat, auch irgendwie an Screenshots <lacht> oder so, wo man immer denkt, ja uns irgendwie was, was soll er jetzt machen soll er sagen nee ich äh, gehe jetzt freiwillig weil ich habe scheiße ja. getanzt irgendwie oder was ja, ja genau ich kenne was sie jetzt schon seit, seit über zehn Jahren noch bevor er überhaupt irgendwie äh, im Fernsehen stattgefunden hat und so weiter vorher aber fand... wer wird Millionär war. Naja, so kurz nachdem er das Buch geschrieben hat so mhm. da ähm, und ähm, ich kannte auch sein Management, kenne auch sein jetziges Management mhm. und kenne ihn und weiß halt, was, dass der Typ, also der ist einfach ein Bewegungslegastheniker, ja. das, ist, das hat man ja da auch gesehen, ne aber er ist halt so bei sich, dass er dann halt trotzdem das, das zu seiner Show machen konnte, er ist Comedian, im Kernberuf ist er Comedian, also hat er seine Möglichkeiten genutzt im Rahmen total. dieses Formats da seine Plattform zu haben. Ich finde es total und cool, er macht ja einen Podcast groß. mit mit dem Möschern ähm, äh, Cousin, Cousin. Genau. Genau. Genau. Ja. Bratwurst und Bakler war. Äh, da reden wir häufig ja häufig drüber irgendwie äh, auch. Äh, <lacht> Weil ich das auch total witzig finde, äh, muss ich wirklich sagen und das Schöne war ja, dass der äh, Özcan Kosa vor, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren bei Let's Dance war ja, und genau. relativ früh rausgeflogen ja, ist ja. und der ist ja, ähm, äh, was Bewegungen angeht, äh, als, äh, keine Ahnung, was hat er gemacht? Breakdancer. Break, Breakdancer, Deutscher Meister, Deutscher Breakdancer, Meister genau. genau. Ja. Und ja auch äh, dann im Fitnessstudio und äh, ja. Personal Trainer oder was weiß ich, was er alles so gemacht hat. Ähm, und äh, ich finde es dann immer witzig, wenn wenn die beiden über das Thema natürlich dann auch irgendwie sprechen. Weil beide was du davon, äh, ich habe jetzt die letzten Folgen, müsste ich mir mal wieder anhören, ja. gar nicht reingehört. Aber du hast recht, beide haben jetzt eine gleiche Geschichte. Ja, ja genau. Und ja. ist natürlich äh, der Basti hat es natürlich sehr ausgeschlachtet, dass <lacht> er deutlich länger dabei war als Östern. Ähm, Obwohl er wenig, sich weniger gut bewegen kann. Äh, also äh, eine absolute Podcast-Empfehlung an dieser Stelle, das ist mega witzig. Also Bratwurst ähm, und waren genau, auf jeden Fall die Empfehlung. Weil der, ja, ähm, eine Sache kann ich spoilern. Der Öschern hat einen sehr schönen Spitznamen für Basti Wielendorfer, nämlich Fischmeck. <lacht> ja, Fischmeck. Und irgendwie passt es ja auch so. Ich weiß nicht, wie er da, ich müsste mal, man müsste mal schauen, woher das genau kommt. Also, also ich habe die eine der letzten Folgen gesehen. Ach nee, da war, da war Basti schon ausgeschieden. Das war, glaube ich, sogar das Finale. Genau, das Finale, weil man darf ja nicht vergessen: Matze Meester, der ja, gewachsene, hier aus der Nachbarstadt Korsfeld. Ja. Ähm, der da ja noch lebt und wohnt und arbeitet und was nicht alles, feiner Kerl, habe ich uns auch vor Jahren mal kennengelernt einer der lustigsten Kerle, die ich je kennengelernt habe. Hi, ich bin Matze. Oh, da hätte ich schon mich auf den Boden werfen können. Er ist von <lacht> sich aus schon lustiger als so mancher, der Comedian auf seinem Berufsschild schreibt. Ja. Und, ähm, und da hat, ähm, Matze hat dann die Schlümpfe gemacht. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob ein kleinwitziger äh, Witze über Schlümpfe kurz und sonst was, aber wer, wer wenn nicht er? So, ne? Und dann hat ähm, Basti nämlich den Vater Abraham gegeben. <lacht> und das Erstaunliche war, man hätte ihn fast nicht unterscheiden können vom Originalvater Abraham, wenn er sich den Text gemerkt hätte. Aber ja, so funktioniert es ja. Wenn du den Text nicht weißt, zähl einfach ohne, ohne Ton von 1 bis 10. Ja. Das sieht auch so aus, als wenn du den Text mitsingen würdest. Irgendeine Mundbewegung passt ja immer drauf. <lacht> Und das war, das fand ich sehr lustig irgendwie. Und ich habe erst gedacht, oh, wo haben die den echten Vater? Ne, Moment mal, das ist ja. <lacht> ja, genau. Ja, witzig. Ja. Ähm, Fantastischer Kerl, ja. Was ich noch fragen wollte, gestern war ja quasi dein Feiertag. Gestern war Christi Himmelfahrt, genau. Und weil ich ja Christ bin, Nee, ich hatte jetzt mehr daran gedacht, Vatertag Ach so, war ja gestern, ne? So, du, jetzt als, kommt die Frage. du als bekennender Vater, <lacht> als nicht äh, leugnender, wissentlich, äh, wissentlich. Ja. Wie hast den du denn deinen Feiertag gestern verbracht mit Arbeiten? Oder? Also ja, ja, meine biologischen Ableger waren tatsächlich äh, zu Hause Und, ähm, auch sehr schöner Name, biologische Ableger. Ja. Ja. Ne, auf jeden Fall mein, meine Nachkommen, meine, mein Fleisch und Blut, mein, die Liebe meines Lebens direkt nach meiner Frau, vor meiner Frau, zusammen mit meiner Frau, ich ja. glaube ich kann das nicht werten. Nee, die waren zu Hause, ich habe tatsächlich gestern gearbeitet. Aber zum Glück viel Zeit für mich gehabt, jetzt mal nicht Sachen zu arbeiten, die nur zu arbeiten wären, sondern auch mal ein bisschen zu tüfteln. Ja. Und da dann mal an meinem Studio ein bisschen zu arbeiten, was so im Produktionsalltag immer so ein bisschen zu kurz kommt. Ich bin schon wieder an meinem Rechner dran gewesen, aber äh, <lacht> den, das neue MacBook muss jetzt einfach mal eingearbeitet werden und habe in dem Zuge tatsächlich äh, gestern dann entschieden, hm, was mache ich denn jetzt, äh, mache ich jetzt den dicken alten Rechner, den ich auf Intel Basis, den Hackintosh habe, mhm. nehme ich den weiterhin als Hauptrechner mhm. oder baue ich mir alles im Studio um, dass ich mein MacBook nur nehme, irgendwie ankoppel, arbeiten kann, abkoppel, woanders arbeiten kann, ja, genau. also das MacBook quasi als halbstationär, so ein, so ein, so ein halb mobil. Hub. Also habe ich alles irgendwie. angeschlossen irgendwie, aber weil ich einfach so viele Festplatten für meine Videos habe und mm. so weiter, bin ich so nicht zum Schluss gekommen und habe dann einen Performance Test gemacht zwischen beiden. Und dabei hat erstmal bei dem Test, bei dem ersten Test, den ich gemacht habe, haben beide gleich gut abgeschnitten. Es gab also noch nicht mal ein vernünftiges Argument dafür, das MacBook jetzt den Aufwand zu betreiben, das ständig hin und her zu schleppen. Ja, okay. Und dann habe ich noch einen weiteren Test gemacht. Da war das MacBook dann zwar schneller, aber dann habe ich gedacht, weißt du was, dann macht das Upgrade einfach von Big Sur. Das ist OS X 11 ja. auf. Uh, OS X12, das habe ich mich beim Hackintosh nicht getraut, weil ich nicht wusste, ob er das überlebt oder nicht. Hackintosh ist immer so ein bisschen kritisch mm. mit Upgrades und habe das dann tatsächlich gestern riskiert und nachdem ich dann repariert habe, dass USB und Netzwerk wieder funktionieren, habe ich Tests gemacht und der Rechner funktioniert genau wie das MacBook, das heißt der Originalrechner 4HE 19 Zoll unten links in der Ecke ganz leise bleibt. bleibt. Ja. Und ich brauche mein Studio nicht umbauen und ja, das, das MacBook ist, ist quasi jetzt, ich habe jetzt eine externe Festplatte tatsächlich bestellt noch, so eine, so eine uh, NVMe, so eine SSD, eine ganz schnelle, die ich mit USB 3 dann quasi hin und her stecken kann. Das heißt, wenn ich ein Projekt mitnehmen will, sei es ein Mixprojekt oder, ähm, oder ein Videoprojekt, dann kann ich das auf die NVMe, die 2 Terabyte Platte spielen und kann die direkt an den Rechner hängen und kann das dann einfach mitnehmen, macht meine Frau auch. Und ich habe dann tatsächlich gestern in dem Zuge noch meine, äh, jetzt kommt schon wieder das böse Wort, habe meine äh, Waves-Lizenzen gestern alle auf den neuesten Stand gebracht, weil ich hatte, zwar alles drei- und vierfach auf meinem Rechner vorhanden, also habe ich einfach alles gelöscht irgendwie, äh. Äh, dann das Upgrade gemacht auf Monterey, auf OS X12, dann wollte ich es wieder neu installieren, dann hat er mir gesagt, ja, aber die sind ja gar nicht kompatibel mit ihrem neuen System. <lacht> ja, geh kacken, was ist denn das irgendwie so? Dann, äh, und dann, dann, ja, was machst du denn jetzt irgendwie? Dann stand da irgendwie so in der Seite irgendwie so, ja, sie können ja ihren Upgrade-Plan upgraden gegen kleines Geld. Dann habe ich also für 215 Dollar meine 5 Millionen Waves Plugins alle in den neuen Upgrade Plan reingepackt irgendwie und dann, das ist ja auch wirklich, das Interface von denen online ist wirklich Steinzeit. Ja. Also das ist, das ist noch nur vor Netscape, so sieht das aus. Ne? Dann habe ich das gemacht und dann standen aber trotzdem Version 9.2 und 10. Also nicht Version 13 ja. und dann habe ich schon gedacht, shit, da hast du jetzt die Kohle umsonst ausgegeben, weil hier das heißt Upgrade Plan vielleicht nur, du bleibst in deiner Version und dann irgendwo am Rand habe ich gelesen ja, dann drücken Sie hier und drücken Sie da und drücken Sie da und dann werden die Lizenzen auf die Version 13 hochgeschaltet und dann langer Schwede, kurzer Finn. Ich habe also Version 13 dann installiert bei mir auf dem Rechner, auf dem großen Rechner im Studio und kriegte dann aber im Nachgang und das fand ich jetzt wieder einen feinen Zug, äh, kriegte im Nachgang eine Second License, ein Angebot für alle Plugins, die ich gekauft habe. Also das, das Upgrade, was ich gemacht ja. habe, eine Second License. Das heißt, ich konnte sämtliche Waves-Plugins auch auf meinem MacBook installieren. Darf es also zweimal benutzen und habe jetzt auf beiden quasi den gleichen Stand an Waves-Plugins. Und trotz Steinzeit-Interface und so kleinem Text, irgendwie vier punkt text keine <lacht> Ahnung. Ich musste den ganzen Screen irgendwie zoomen, dass ich es überhaupt lesen konnte. Das nicht an dir liegt? Natürlich nicht. Das, ich habe gelaserte Augen. Hallo, an mir kann das nicht liegen. Und ich bin doch erst 51. Die Nein, da liegt das nicht. Sieht aber aus wie 49,5. Ja, ich habe aber auch immer eine Lupe links liegen. <lacht> tatsächlich. Nein, aber um es kurz zu machen, also tatsächlich habe ich jetzt habe ich jetzt Waves äh, alle alle Plugins auf dem neuesten Stand und auf beiden Rechnern legal eine funktionierende Lizenz. Was jetzt auch heißt, dass ich endlich meinen Vocal Rider wieder benutzen kann. Und jetzt kommen wir zum Grund, warum ich das eigentlich gemacht habe, weil ich wollte das eigentlich, ich wollte die Waves Plugins gar nicht so richtig anfassen. Ich habe aber gestern ein Tutorial gesehen, wo ein Typ gesagt hat, hey, den Trick äh, habe ich bei dem und dem Produzenten geklaut. Und dann habe ich immer schon so einen so Zucken im Finger. Dann muss ich dann wissen, was das für ein Trick gewesen ist. Und der hat tatsächlich von Waves den AVOX, den Renaissance VOX Kompressor, ja, ja. den ja ganz viele Pros auch tatsächlich benutzen, mhm. weil der einfach so simpel anzuwenden ist. Der hat eine Gate-Funktion, der hat einen Kompressorregler, den du einfach nur rauf-runterschieben musst und einen Output-Regler. Das war's. Mehr kannst du nicht machen. Der, der Kompressor ist sehr musikalisch, muss man sagen, tatsächlich. Und der Typ hat diesen Kompressor auf eine Bassdrum gezogen. Und ich benutze heutzutage ganz wenig Kompression noch auf Bassdrums. Wenn die einigermaßen undynamisch eingespielt ist, mache ich gar keine Kompressoren mehr drauf, weil ich immer den Eindruck habe, dass ein Kompressor der Bassdrum mehr klaut als gibt. Und ähm ja, da unterscheiden sich die Geister, ja. aber ich, ich wollte es halt in dem Fall mal ausprobieren, weil ich hatte eine Aufnahme gemacht ähm, an einem Song, an dem ich arbeite und habe die Bassdrum wieder mal unbearbeitet gelassen, weil es passte alles. Das ist der Trick, den ich nochmal eintrommeln soll? Ja, genau der. <lacht> ja, ja, aber die Bassdrum war halt als, als Versuchsobjekt genau geeignet. Ja. Und da habe ich gesagt, probier das mal aus und den A-Box nicht gefunden. Dann habe ich mir den bei Waves in den Warenkorb reingelegt und beim Checkout lese ich so ganz klein in Rot da unten drunter, Sie besitzen dieses Plugin schon. Ja, Herrgott, warum ist das denn dann nicht in meiner Plugin-Liste alles durchgewühlt, irgendwie nichts gefunden und dann habe ich die Upgrade-Orgie gemacht und dann konnte ich dann drei Stunden später dann auch endlich den Trick ausprobieren, den ich im Video gesehen habe und siehe da, er funktioniert tatsächlich, den AVOX auf Bassdrum drauf zu packen als Kompressor mit dem Gate, kannst du sogar noch das, das Bleed, was du dann quasi über den Kompressor hochholst, also zwischen den Bassdrum schlägen, kannst du mit diesem Gate wieder einigermaßen wegfedern und hat einwandfrei funktioniert. Mach im nächsten Video zu. Liebe und Zuhörer, das war die Antwort auf die Frage, was hast du am Feiertag gemacht? So, die kurze Antwort. 25 <lacht> Minuten später und mit der Antwort, dass man das Gate für die Waves einstellen kann. Ja, aber mit dem Umweg über Waves, und <lacht> ohne dass du jetzt abhaten musstest über Waves. Hast du denn gar nicht ich gestern gemacht. auf meinem Garten gesessen? Ich war ja, ich kenne jetzt ja deine, deine, dein Anwesen. Meine, meine Destination. Ja, ja meine dein Homelessen, Anwesen. Ja. Äh, <lacht> Also ich hätte mich da gestern mit Sicherheit mal auch mal ein Stündchen in die Lounge äh, bei dir da gesetzt, da in deine Gartenlounge. Ähm, ich überlege gerade. Ich habe gestern Morgen draußen Kaffee getrunken. Das ist okay. Ja, Kaffee getrunken, Zeitung gelesen, da stand der, der Witz des Tages stand drin. Mhm. Zum Glück einer, den ich hingeschickt habe. Tatsächlich? <lacht> ja, mein Sohn hatte sich einen Witz ausgedacht. Die haben in der Schule, haben die geredet über Wale, was äh? Wale essen und so weiter. Und dann, ähm, dann ging es halt auch um Batenwale. Und Bartenwale, ja genau, was essen Bartenwale am liebsten? Gekrilltes. Also genau, ich habe den beim letzten gegrilltes. Mal nicht kapiert Ja. ja. Also und dann hast du mir den erklärt. Ja genau, so wie jetzt gerade <lacht> auch schon wieder. Na, auf jeden Fall hatte ich den Witz dann an die Zeitung geschickt als Kinderwitz äh, und der stand dann in der Jango drin. Jango ist die, die Kinderseite und ja. da stand dann der Witz drin. Äh, aber nicht deswegen habe ich Zeitung gelesen, sondern weil ich sowieso jeden Morgen, wenn eine Zeitung kommt, die einmal durchlese. Sehr gut. Hast du noch richtig Papierform, kriegst du noch? Ja, wobei die ersten, äh, der, die ersten acht Seiten interessieren mich eigentlich meistens nicht, weil das habe ich alles schon am, das habe ich alles schon in der aktuellen Version im Spiegel längst gelesen. Das ist so der Teil, den man eigentlich aus der Tagesschau und online sowieso ständig auf dem Schirm mhm. hat. Aber danach kommt der Sportteil, da geht manchmal ein bisschen mehr in die Tiefe. Und danach kommt dann der Lokalteil vor allem. Mhm. Und weil ich halt nicht WDR-Fernsehe, um mir abends die Lokalnachrichten anzugucken, ist immer ganz gut, wenn zu wissen, was im Stadtteil los ist oder was in Münster los ist. Und dafür ist eigentlich die Zeitung eher geeignet als aus aller Welt. Ja, was interessiert mich, ob Johnny Depp äh, gerade Stress mit seiner Ollen hat oder nicht irgendwie und was das für... Äh Weil das ein sehr suspekter, äh, äh, wie nennt man das, ein sehr suspektes Gerichtsverfahren auf jeden Fall irgendwie ist. Also ja, es ist wie immer. Es gibt, es gibt <lacht> drei Wahrheiten. Es gibt die von Johnny, es gibt die von... Amber Heard heißt die, glaube ich, ne? Ja, kann und sein. es gibt noch eine echte Wahrheit und jeder hat so seine eigene Wahrnehmung, seine eigene Wahrheit, sein eigenes Empfinden bei der Geschichte und immer, wenn, wenn zwei was erzählen, wo kein Dritter dabei gewesen ist, <lacht> aber ein Dritter darüber entscheiden muss, das kann nie richtig ausgehen. Und wenn da jetzt auch eine Jury über, über entscheiden muss, wer jetzt was, wie, wo, wann gemacht hat, dann ist so, als wenn du, als wenn du irgendwie ein Jahr lang die bunte liest und dann entscheiden musst, ob Prinz Ernst August denn eigentlich August <lacht> heißen darf oder nicht, irgendwie. Ja, weil Augustus ist ja eigentlich ein lateinischer Name. So. Also ich habe nichts mitgekriegt von diesem ganzen Gerichtsverfahren, äh, sondern nur ähm, irgendwie so: es gibt ja diverse. Zitate, die daraus jetzt schon benutzt wurden, um irgendwelche Memes oder oder ähm, die verfolge ich so, ja wiederum nicht. Genau mal ein oder paar. halt so so so Stories äh, bei Insta oder ja. hier so so Reels irgendwie so. Also Sache, andere ne? produzieren sich quasi über den Bullshit, ja. der da erzählt wird. <lacht> Wie gesagt, ich kenne halt nur diese Fragmente <lacht> immer. Also ich habe keine Ahnung, worum es so ganz genau geht, aber es ist dann halt schon witzig, wenn ich glaube, er hat sie geschubst ähm, und sie sagt, ich habe dich geschubst ja, nee, oder umgekehrt. Aber sie sagt dann an einer, einer Stelle irgendwie dass ihr Hund auf eine Biene getreten ist. My dog oh. stabbed on a bee, ja. sagt sie. Und fängt an zu weinen oder weint dabei halt. Ich habe keine Ahnung, in welchem Kontext das steht. Man darf ja nicht vergessen, die sind beide Schauspieler. ne? Ja, genau. Von Berufswegen können die anderen Leuten was vorspielen. Aber äh, meine Freundin äh, ist da sehr gut informiert und wir haben uns da irgendwie gestern oder vorgestern, was heißt sehr gut informiert, wahrscheinlich auch 10% besser als ich, aber für mich war das jetzt äh, der Informationsüberfluss ja, schon fast. Ja, ja. Und sie hat dann halt lustige Sachen erzählt. Also, dass, dass sie sich halt auch in so Widersprüchlichkeiten verstrickt und dann nicht mehr rauskommt irgendwie. Oder sagt, ich habe mich mit dem und dem Make-up, habe ich mich überschminkt, wenn er mich geschlagen hat. Und hat aber nicht einfach nur gesagt, keine Ahnung, mit der Creme von denen oder so, sondern hat ganz genau erzählt, warum sie genau dieses Produkt benutzt hat. Und dann hat der Hersteller sich einen Tag später zuvor und hat gesagt, ist ja schön, aber wenn du das, keine Ahnung, 2017 verwendet hast, das ist erst seit 2020 auf dem Markt. <lacht> genau. Das sind dann halt so Momente, wo ich mich, äh, wo ich mich immer freue. Ja, und sie hatte wahrscheinlich noch gedacht, dass sie darüber noch einen neuen Influencer-Vertrag ja. kriegt oder sonst was irgendwie. Keine Vielleicht Ahnung. Vielleicht war das aber auch alles abgesprochen. Ja, Wir werden dabei, das nicht wissen. Ich hatte, gestern wissen. stand in der Zeitung, ich komm, deswegen komme ich überhaupt nur drauf, gestern nicht, in sondern vorgestern, ne, doch gestern, weil gestern, Feiertag kommt ja deine Zeitung, ist ja auch faszinierend, ne? am Feiertag wird dann die Zeitung noch ausgeliefert, am Feiertag selbst hat die Redaktion dann aber frei, das heißt am Tag nach dem Feiertag gibt es keine Zeitung. Ja, und dann wieder am Samstag, also morgen, also gestern. Also heute ist Sonntag, äh, also gestern war es eigentlich Samstag, weil heute aber Freitag ist, ist es ist morgen. Ich komme mit der Zeit immer so ein bisschen durcheinander, aber es ist ja egal. Wir sitzen ja auf einem bummeligen Freitag hier. Zurück in die Zukunft. Genau, Back quasi. to the Future. Me Übrigens einer meiner Lieblingsfilme. Ever, ever, ever, ever, weil das ist einer der eines der ausgefuchstesten Drehbücher, die es gibt. Es gibt immer irgendwelche kleinen Callbacks, Anspielungen, Bildschnipsel, wo was im Hintergrund stattfindet. Ich habe den Film, glaube ich, schon hundertmal gesehen und kann mich jedes Mal wieder darüber kaputt lachen. Vielleicht muss ich mir den nochmal äh, etwas konzentrierter zu Gemüte führen. Zwei Filme, die du dir vor dem Hintergrund nochmal konzentrierter zu äh, zufügen solltest. Einmal zurück in die Zukunft, Teil 1. von Jonas äh, Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen heute meine Empfehlungen <lacht> des Tages aussprechen <lacht> zu dürfen. Ähm, zurück in die Zukunft, Teil 1 und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, okay. Beides so unfassbar gute Drehbücher und dann auch Filme, also nicht nur gute Drehbücher, sondern auch filmisch so sauber umgesetzt, dass man wirklich sagen muss, Leute, dann kommen immer irgendwelche Leute um die Ecke. Ja, aber das ist der und der Fehler drin und das ist ja. Was stört, ist die Eiche, wenn die Sau sich an ihr juckt. Das ist ein guter Film, ist ein guter Film, ist ein guter Film. Und wenn bei wenn der Ringe gibt es auch Szenen, wo dann irgendwie vergessen der eine vergessen hat, dass er noch eine Armbanduhr auf hatte. Oder ja, was und ich? du hast mir neulich gesagt, dass bei, bei Bruno Mars irgendwie Schmatzer und schiefe Töne drin sind oder sonst was. Irgendwie war das nicht bei Happy oder? Nee, Bruno Mars ist ja nicht von Happy äh, von äh, äh, Williams. Äh, Bruno Daft Masi Punk. Hat, äh, Daft Punk, die, die Geschichte mit, äh, wie heißt denn der Song noch? Äh, Get Lucky. Get Lucky, genau. Ja. Yeah. Ja, hat mich aber bisher nicht gestört irgendwie. Das, also, gibt mich aber. Ja, <lacht> haben die also nicht Mauf-die-Klick benutzt oder was? Ja, das wir, wir müssen das so ein bisschen umstrukturieren demnächst im Podcast. Immer vorher so kleine Jingles dann einspielen irgendwie. Ja, aber das ist, das ist also mit Musik im Podcast immer ein bisschen schwierig. So, also wenn ich die nicht selber gemacht die habe. Der heutige so. isotope auf die klick inhalt <lacht> Äh, weil es gibt schon gewisse Sachen, ähm, die äh, immer drin sind, wenn wir uns unterhalten. Ja, Maus die klick Ja, vielleicht. Äh, ich habe tatsächlich auf der Superboot hat sich kurz habe ich kurz einen Produktmanager von Isotope gesehen. Ich habe nicht länger mit ihm gesprochen. Hat er geschmatzt beim Sprechen oder? Ja, natürlich. Ich meine, ich muss ja irgendwie Werbung für seine Produkte machen <lacht> oder nicht? <lacht> Jeder schmatzt beim Sprechen. Das ist nicht weggegeben, irgendwie, Aber ich bewerbe mich für die Stelle als äh, Produktmanager. Genau. Sie haben doch da diese Klatschmaschine und diese Lachermaschine. Können wir nicht noch eine Schmatzmaschine machen? Ich würde es selber machen. Genau. <lacht> ich kann sprechen und schmatzen gleichzeitig. Aber das ist immer doof, wenn jemand sagt: Ja, wie kriegt man das denn raus? Ja, und du musst dann halt sagen: Ja, mit einem Auf die Click von Isotop ähm, ziemlich konkurrenzloses Produkt. Ja. Aber das kann man halt nicht kaufen, sondern du musst halt äh, RRX dann RX kaufen. kaufen. Ja. RX Standard. Äh, genau, nicht, nicht Elements, so. ja. äh, was es mal irgendwie für, für 30 Euro oder so genau. mal gibt an einem, ja. einem äh, schönen, schönen Tag. An Freitag. Ja, genau. <lacht> äh, sondern du musst dann, ich weiß gar nicht, was kostet denn die Standard? Die kostet auch irgendwie 300. 300, ja. Und wenn du Glück hast, kriegst du für 200 irgendwie. Also neulich noch einen Podcast-Produzenten empfohlen, der mich auch danach fragte, wie ich das hingekriegt habe. ich habe gesagt, ja, also es. Äh, es geht halt nur so und wenn du viele Podcasts machst, also entweder selber aufnimmst, also perspektivisch sollte man Podcast ja sowieso auf lange Strecke anlegen. Das heißt, wenn du es wöchentlich oder zweiwöchentlich machst, machst du pro Jahr zwischen 25 und 50 Folgen und dann bricht sich so eine Investition von 300 Euro, weil ja, es ja nicht klar. nur Mausklick dabei es sind, ja ganz viele andere Produkte auch nochmal. Die Reverb ist ganz wichtig irgendwie und, äh, und da vor dem Hintergrund ist du es Du darfst auch ja auch nicht vergessen, dass du im Prinzip mit RX alleine. Nur mit der Software Rx könntest du einen Podcast machen. Das wissen ja die wenigsten, ja. dass da diese Software dabei ist. Und ehrlich genau. gesagt, ich arbeite auch nicht damit. Ich benutze auch nur die Plugins, habe aber neulich auch äh, im Rahmen eines Coachings mich dann auch damit kurz auseinandergesetzt und festgestellt, hm, wenn ich mich hier ein bisschen einarbeite, könnte ich durchaus auch damit arbeiten. Wäre kein Problem. Ja. Ja. Also ich benutze es ja quasi, ich benutze die Plugins quasi gar nicht, weil äh, im Mastering natürlich schwierig ist, irgendwie so ein Plugin draufzuschmeißen, ja. was ja. sehr, sehr viel ähm, automatisch macht, was ich natürlich gar nicht will. Ja. Ne? Äh, wenn mich Mundgeräusche in einem Stereo Mixdown stören und ich mal auf die Clip draus habe ich nachher keine <lacht> Snare mehr <lacht> oder Stimmt. keine Transienten, sondern ja. äh, da muss ich natürlich dann manuell reingehen in, in, ja. äh, in, in die Ansicht und ja, muss klar. mir dann die oder du die lässt Klicks dir die oder, schieben, ne? ja oder oder muss mir dann halt die Klicks dann da manuell wirklich aus der aus dem äh, Spektrogramm dann rausfiltern ja, oder sowas. Ne? Ja. Ähm, deswegen benutze ich die Plugins eigentlich kaum, aber doch, tatsächlich diese Woche habe ich ähm, liebe Grüße an den Kollegen Martin Wade, wenn er das hört, vom Tonstudio Güstrow ähm, und zwar hat er ein cooles Projekt gemacht ähm, für, den, äh, regionalen, ähm, für das regionale Busunternehmen, Rebus heißen die. Ähm, und ähm, er hat quasi die neuen Busansagen. Ach, cool. Also muss man sich ja mal überlegen: das ja, das sowas muss ja wird Irgendeiner ja auch. muss das ja sprechen, genau. genau. Das ja. Will, irgendeiner muss das sprechen, irgendeiner muss das bearbeiten. Ja. Ne? Ähm, <lacht> Busansagen. Ja, genau. Auf und, zum äh, Bus. Ich hatte dann die Ehre, im letzten Jahr schon knapp äh, 1500 Busansagen zu mastern. Ach, ähm, genau. Aber äh, doch nicht einzeln. Nein, nein, nein, nicht einzeln, sondern wir haben das nach ähm, äh, im Alphabet äh, quasi äh, yeah. gemacht. Ähm, und wir hatten verschiedene, wir haben uns über verschiedene Möglichkeiten unterhalten, das zu machen. Ähm, letzten Endes sind wir dann so verblieben, dass er mir tatsächlich eine ähm, Wave datei geschickt hat mit mhm. den Haltestellen A bis Z. Mhm. Und er ähm, arbeitet mit, äh, mit Reaper. Und Reaper ja. hat ja sehr, sehr viele coole Funktionen, ja, ähm, äh, wo du dir ja fast schon so komplett custommäßig, also komplett individuell irgendwelche Funktionen auch bauen kannst mhm. und so. Äh, und er hat quasi immer Abschnitte, also Regionen oder Marker für jede Busansage gesetzt, so dass er mir das, das, das als eine Wave-Datei ja. schicken konnte. Ja. Ich ihm die die Wave-Datei gemastert, aber mit dem gleichen Timecode konnte er wieder reinladen so. und dann konnte er ah. sich daraus einzelne Schnipsel Sehr exportieren, ja. weil dieses System, womit diese Busse jetzt arbeiten, in mhm. dem Fall ähm, brauchte das Ganze dann als MP3 in äh, 96 Kilobits äh, per Second. Ähm, das ist äh, leider, auch wenn eigentlich Systembedingt, man... Systembedingt, ne? Genau, hm. eigentlich, wenn man... Äh, sollte man heutzutage ja denken, Speicherplatz ist kostet ja nichts mehr, ne? Ob ja. das jetzt eine Festplatte ist, mein Gott, überleg mal vor zehn Jahren wollte ein Terabyte externe Festplatte kaufen, da <lacht> äh, musste ja noch Kredit für aufnehmen, ne? Und heute ist ein Haus Ja, heute ja. kriegt das ja hinterhergeschmissen, Ach, liegt an der Kasse, nehme ja, ich mal ja, eben noch mit ja, für ja. für ein bei Media Markt oder so, ne? Ja. Ähm, genau, äh, leider, leider als MP3 und dann hat er das dann wieder äh, nachher in Einzelteile. Ähm, zerlegt und ähm, jetzt gab es ein cooles Projekt, fand ich persönlich sehr, sehr cool. Ähm, knapp, boah, lass mich lügen, zwei, 300 Ansagen oder so oder 150, 200 Ansagen wurden jetzt von Kindern, von 30 verschiedenen ah, Kindern cool. ja. ähm, aufgenommen bei ihm im Studio und ähm, dann habe ich quasi 30 Spuren, also pro Kind, mhm. ähm, eine Spur bekommen ähm, und äh, habe es dann gemastert. Ist das dann mixen oder mastern? Master, und es ist ja nur eine Spur, die ich immer gleich zeige. Aber es ist eine vocal die schon bearbeitet ist, die schon äh, auf also dynamisch bearbeitet ist, mit Equalizer bearbeitet ist und so weiter. Und dann äh, jein, jein. Also ich glaube, in dem also Fall ebenso, so sind wir halt, jetzt halt. so verblieben, ähm, dass er natürlich in einer sehr, sehr guten Aufnahmeumgebung da gearbeitet ja, ja. hat. Mit einem, äh, ich glaube, mit einem U87 mhm. ist das alles aufgenommen. Das heißt, es ist eigentlich, wie gesagt, es ist ja kein Mischen, weil Mischen im, äh, bedeutet ja mehrere Dinge zusammenmischen. In dem Fall ist es ja. Kein Mischen, weil das ist ja nur eine Spur ja, da. Ja, es ist eine tonale Bearbeitung, so. Das ist ja Mastering auch. Ja gut, ja, genau, genau, das machst du bei Mastering, ja, genau, und dann machst du ja. ja auch Dynamikbearbeitung und Frequenzbearbeitung. Ja, genau. Das ja. Ist, ist es ja letzten Endes. Genau, da ging es dann einfach nur darum, das halt möglichst schick zu machen, die, die Lautheit halt dementsprechend anzupassen. Ähm, genau. Und die da wurden dann... Eine Zeit lang dann in die Busse reingespielt oder permanent oder wie ist das Projekt geplant? Mit den Kinderansagen bin ich mir jetzt nicht sicher. Das finde ich ja eine schöne Geschichte. Also, ich meine, jeder kennt die Haribo-Werbung, die irre lustig ist irgendwie, wo diese Erwachsenen mit den Kinderstimmen da sprechen irgendwie. Und ich finde, Kinderstimmen, die haben so was Versöhnliches irgendwie. Die reduzieren es wieder auf das Wichtige. Ich musste echt schmunzeln, als ich die Busansagen, also diese Kinderbusansagen gemastert habe. Da waren dann halt auch. Klar, also so wie Kinder nun mal sind. ne? Ja. Also, selbst als Erwachsener, wenn du jetzt kein geübter, gelernter, das sind nun mal eine, eine Ausbildungsberufssprecher. ein ja, ja, Sprecher ist ein Ausbildungsberufssprecher. Äh, ja. Genau. Ähm, selbst dann kann ja jeder mal austesten, wenn du dich wirklich vors Mikro stellst und mal zehn, keine Ahnung, nächste Haltestelle, äh, keine Ahnung, Rostock, Bahnhof, ja. Schlammethode. Äh, versuch das mal zehnmal hintereinander und es wird sich zehnmal unterschiedlich anhören. Selbst wenn du dich wirklich. Darauf konzentrierst, ja. ne? wenn du nicht geübt bist darin. Ja, ja. So und bei Kindern ist es natürlich noch mal viel extremer, <lacht> weil die vielleicht zwischen der ersten und der zweiten Ansage gerade einmal äh, irgendwie Masch eine Idee haben oder ja, genau. so. Ne? Ja. Und das ist wirklich sehr sehr interessant, wenn das, wenn es dann so losgeht, dann merkst du auch so die erste vielleicht äh, ne ganz ja. nervös so ja, erste ja. Mal in einem Tonstudio, großes ja, ja, Mikrofon, ja, ja. dann sitzt da der der Produzent irgendwie, wobei der Martin ein ganz ganz lieber Kerl ist, äh, äh, aber trotzdem nächste Haltestelle. Rostock Bahnhof. So und da, da, da kommt so die dritte, nächste Haltestelle, Rostock, Rostock, weiß ich nicht. <lacht> total cool, äh, ja, total mega. euphorisch. Äh, oder manchmal hört man noch so einen kleinen Schmunzler, da hat der Martin wahrscheinlich irgendwie gerade was Witziges so, so gesagt. Die, die, die, äh, die äh, leere Stimme von den Peanuts. <lacht> Ja, ist <lacht> Ja, wahrscheinlich gerade was Torfweg noch irgendwie was Witziges gesagt ja, ja. und dann auf Aufnahme gedrückt und dann warst so, du in der nächste Haltestelle. Ach, echt schön. Also cooles Projekt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. ähm, das zu machen. Und ich denke, ähm, also für, für, für, für das Busunternehmen ist das auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte, finde ich. Ähm, und das hast du in RX gemacht? Nee, nee, das nee, habe ich. Das hast du in Studio, äh, in Studio One, One, Studio One ja. gemacht. Ja. Ähm, da kann ich ja dann mit Plugins arbeiten, weil es geht ja dann nur um die Stimme, also ich ja. bearbeite ja nur die Stimme, natürlich mal auf die Klick äh, war da dabei, ähm, aber ansonsten, also Turb AX darf man ja auch nicht vergessen, so grundsätzlich in, der, in dieser Software hast du ja auch ein EQ, du hast einen Limiter, du hast eigentlich alles drin, du kannst ja auch Plugins, Externe In, mittlerweile genau, reinladen, das genau, geht ich seit Version 6 oder so ne? und ich habe mir ja. gerade eingefallen, ich habe das neulich tatsächlich mal wirklich genutzt, um etwas zu reparieren. Mhm. Also jetzt nicht einfach nur eine Unzulänglichkeit wegzumachen, Schmatzgeräusche sind ja eher Unzulänglichkeiten, ja. Äh, aber wirklich um was zu reparieren. Folgende Geschichte, also Papa erzählt wieder mal vom Krieg, Nein. mein Sohn ist aufgetreten auf einer Bühne, es gab ein großes Solidaritätskonzert äh, für die Ukraine in der schule bei uns vor ort in der grundschule und mein sohn ist aufgetreten äh, und hat ein lied gesungen habe ich glaube ich schon erzählt ne? ja. wozu sind kriege da haben, ja, ne? genau. genau mit henning WLAN zusammen und jan löchel zusammen und folgende situation es gibt also eine aufnahme davon wie er da singt und ganz am schluss singt er diesen letzten satz wozu sind kriege nee, wozu sind kriege da, also richtig schönes hinten raus mit einer kleinen Pause. Und was passiert in dieser Pause? Eine Glasflasche fällt um, mhm. der ganze Moment im Eimer. So, jetzt hatte ich die Aufnahme auf dem Handy und natürlich alle anderen auch irgendwie mit dieser blöden Glasflasche, die da reingefallen ist. Und dann habe ich mir RX Spectral Noise Repair genommen und habe diese Glasflasche da raus montiert. <lacht> Und zum großen Gefallen meiner Frau, das kannst du. Ja, ich habe Feuer gemacht. Hallo. Ich also Natürlich, ich kann es auch bedienen. <lacht> habe ich diese Glasflasche daraus montiert und es ist faszinierend, wenn man damit Ah, ich mache das ja nur einmal im Jahr, ne? Also wenn ich da geübter drin wäre, wäre das wahrscheinlich noch schneller gegangen und ich wäre da auch ge gezielter drin gewesen. Aber faszinierend, dass ich die nahezu schadfrei rausgekriegt ja, habe. Ist schon Wahnsinn. Also da, was da heutzutage geht, fand ich wirklich und deswegen. Also es ist wirklich mächtig. Ich meine, ja. wir, wir reden da oft drüber und immer also, erzählen allen, wie toll das ist. Es ist wirklich ein super mächtiges Tool, ne? es ist ein ähm, Werkzeug, das wir ja. regelmäßig benutzen. Genau. Ne? Das, das ist einfach ein, klar. Ein Problemlöser in vielerlei Hinsicht, ne? Ja. Wenn ich überlege, äh, wie viel, also ich benutze es halt wirklich täglich irgendwie. Ja. Ne? Me too. Äh, genau. <lacht> und äh, ich benutze es jedes, jeder Song, der bei mir ankommt, geht erst in der X rein. Auch wenn ich das wahrscheinlich schon zehnmal erzählt habe, aber es ja. ist halt wirklich so, ne? Ähm, und äh, damit kann man ganz, ganz viel. Schön, Vielleicht wir machen, machen wir da mal ein Video zu war. zu deinem Workflow, wie du so einen Song, ja. was du begutachtest in RX und dann einfach mal erzählst, was du warum machst an der Stelle. Richtig. Nimm wir einfach meinen nächsten Song, wenn du den eingetrommelt hast. Oha. Aber da müssen wir jetzt mal bald mit anfangen und damit wir da noch ein bisschen Zeit für haben, mein Lieber. Ja verabschieden wir uns jetzt von unseren lieben Zuhörern. Ich habe noch gar nicht rumgeheult. Ich wollte eigentlich heute im Podcast ein bisschen rumheulen. Ja, okay, du hast jetzt noch drei Minuten rumheulen, <lacht> weil Björn hat ja Heuschnupfen, aber den hat er doch tatsächlich über die letzten 50 Minuten vergessen. Aber bitte, <lacht> wenn, ja, komm, hau raus. Irgendwie. Ich hole die Taschentücher schon mal weiß, Ich, ich habe ja eigentlich äh, gehofft, äh, ich habe ja so lieb gefragt, äh, habe mich nach deinem Privatleben erkundigt. Was und ich habe gar nicht gegengefragt. Und du hast ne? gar nicht gefragt, was hast du denn gestern gemacht? <lacht> ne? und weil dann hätte ich War dann ja auch nicht Vatertag für dich. Nein, natürlich nicht. <lacht> äh, natürlich nicht. Aber trotzdem war ja gestern theoretisch Feiertag. Aber gestern hat es doch geregnet. Du hast doch gesagt, du hoffst auf Regen. Bei uns in Münster hat es geregnet. Das wäre ja für einen Allergiker wie dich eigentlich eine gute... Aber hier hat es gestern nicht wirklich geregnet. Ja, das ist nicht gut. Zu einem Überfluss war ich gestern Abend auf einer, ähm, auf einer Gartenparty, wo ich Musik gemacht habe gestern Abend. Ja? Ähm, und, also aufgelegt äh, oder selbst getrommelt? Gespielt, genau. Ah, okay, und cool. Ähm, und... Äh, ich weiß nicht, was der da so für Bäumchen stehen hatte in seinem riesigen Garten. Alle. Ähm, aber ähm, genau, also das war so ein bisschen fast dann der Höhepunkt. Gestern tagsüber tatsächlich habe ich einen schönen Ausflug gemacht mit meiner Freundin. Wir waren mhm. in Bad Bentheim und haben uns die Burg Bentheim angeschaut. Bad sehr, Bentheim, ja, sehr schön. Sehr ja. cool. War ich noch nie. Ja. Ähm, und ich wäre fast gestorben in <lacht> Also äh, klar, natürlich äh, Burganlage mit ganz vielen Bäumen und Pflanzen ja, und was weiß ich nicht alles. ne? Und ich bin wirklich da so, so die Augen so 0,3 Zentimeter was hat er auf. Den? Er ist Vampir, er äh. wohnt hier eigentlich, aber Tageslicht kann er nicht so genau, gut. Genau, Tageslicht ist nicht, so, ist nicht so schön. ne? Ich bin da wirklich, ich habe irgendwie drei Packungen Taschentücher durchgeschnürtet oh, und habe äh, äh, mehr Anti-Allergika äh, gefressen als als andere äh, Kaugummis. Betonung auf gefressen, Mensch. Ich sag den Kindern ja immer Menschen essen, aber in dem Fall war die nee. Menge wahrscheinlich geeignet <lacht> rein, ja. Alles rein in der Hoffnung, dass das dann einigermaßen geht und tatsächlich ging es dann auch äh, einigermaßen ähm, und dann waren wir aber auch durch. <lacht> also da haben wir uns dann alles angeschaut, äh, aber ja genau, also ich wollte eigentlich nur, nicht dass sich einer fragt, warum klingt der Schlüter eigentlich so komisch heute? Irgendwie, ähm, ist der krank? Ja. ja? Also nicht, dass morgen in einer Du bist aber nicht krank, du bist äh, nur zeit ein bisschen kurzfristig eingeschränkt. Ja, ich möchte ja nicht, dass sich jemand jetzt zu Hause Sorgen macht, Ja. Äh, die nächsten zwei Wochen, bis dann die nächste Folge rauskommt. Bis wir es auflösen, meinst du? Ja, also ne, es könnte ja auch eine Männergrippe sein. Ja, und das bringt mich zu dem Wort, <lacht> schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Björn Schlüter uns verrät, ja, wie die Pollen so fliegen. <lacht> Wir essen jetzt noch ein paar Pollenklößchen. Quarkbällchen. Uns mit, uns haben wir noch. mit Willy zu sagen von Biene Maya verabschieden uns, bedanken uns ja. für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge vom DAW Versteher. Vielen Dank, Björn, für die Einladung. Wir stürzen uns jetzt auf die restlichen verbliebenen Quarkbällchen. Schön, dass du da warst und äh, bleib gesund. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. So ist es. See you later. <lacht> ja, tust <Taschstuch>? du. Ja. <lacht> Ha, ha, ha, ha.